Hey, grüß euch. Heute probieren wir es noch einmal live. Nicht ein kleines Video. Und ich hoffe, es passt. Wir sehen uns gleich bei der Arbeit. Heute wird cool. Jetzt haben wir das Öfteren Grillhindel gemacht am Drehspieß. Einmal mit Säumeknägel oder mit was anderem als Beilock. Natürlich muss man jetzt auch wissen, oder ist es jetzt schlecht, wenn man weiß, was kann man daraus machen, wenn was übrig bleibt. Gestern haben wir einen Grillhändel gehabt vom Drehspieß mit Semmelknödel und Fülle. Und heute schauen wir uns an, was wir daraus machen. Jetzt fangen wir an und zerteilen einmal die einzelnen Komponenten in gebrauchsfähige Stücke und das machen wir gleich. Wir anfangen dann mit dem Knäherr, halbieren, Viertel kleine Scheiben schneiden so, das haben wir alles wieder zugänglich. gängigen deswegen ist es auch immer gut, wenn man schaut, dass man gut gesuss hat So, ebenso mit der Fülle. Ich werde den guten Stücke schneiden. Also die Fülle während der Vorgang innerhalb von dem Vogel befindet, hat der einen besonders guten Geschmack. Bleibt im Normalfall nichts übrig, aber ich habe bis dann zwei Flügel gebracht. In meiner Voraussicht, dass ich heute auch noch was habe. So, damit die Geflügelreste, äh, würde ich sagen: das Fleisch auslösen, mal als erstes. Die Knochen zur Seite legen. So. Lösen. So. Knochen geht weil vorher ein hast du Klink. dann die Haut entfernen die ist am nächsten Tag ein bisschen zack aber in kleine drin bleiben auch kein Problem Zu ist Brustcrash, das ist eigentlich das ergiebigste am ganzen Vogel. eigentlich alles hergerichtet, Fülle, Knebel und Fleisch, dann kochen wir uns noch einen Topf Reis und geben das ebenfalls dazu. Ja. So. nach So, ich also habe jetzt hier so noch ein Gemüse, oder Karotten -Erbsen -Gemüse also ein Karottenerbsengemüse, Gemüse, ein Dosengemüse Auf jeden Fall muss es vorgegart sein, das Gemüse vorgegart sein Weil das heute halt jetzt im Ofen quasi noch mal Die Gewürzt das alles durch die Sauce Schon wunderbar. So. so, so schaut das dann aus, und jetzt kommt es bei circa 180 Grad. 170 Grad Umluft ins Backrohr und nachher ein bisschen umrühren und warm werden lassen. So Leute, willkommen beim Backrohr, wie gesagt, wir haben uns das jetzt bei 100, 200, 170 Grad eingestellt, Umluft, das bleibt jetzt circa für eine halbe Stunde da drin. Das wird jetzt quasi noch mehr durchgewärmt, Wer Will kann noch Gemüse hinzufügen, nicht vorgegart, wohlgemerkt. Erbsen, Karotten oder irgendein, was einem nicht halt schmeckt. Ja, und dann war und ganze Schuhe eigentlich schon gelaufen. Nicht? Die Möglichkeit wäre eben das mit Kartoffeln oder Nudeln noch zu machen, also auch Kressl, Und und so heute ich halt mit Reis. Das war dann auch ein Althinner-Risotto. Wie gesagt, Möglichkeit. Gemüse kann es mit Käse verfeinern. Ganz wirksam beliebt. Schauen wir mal rein. Das darf ruhig ein bisschen braunen, sollte man aber trotzdem im Auge behalten und regelmäßig umrühren. Wie gesagt, die Garzeit schätze so auf eine halbe Stunde bis 40 Minuten ist die Sache geritzt. Somit waren wir heute schon fertig. Das war zwar jetzt nicht groß aufregend, aber es ist immer gut, wenn man weiß, wo man was verwerten kann. Heutzutage sowieso. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Schönen Dank. Pfiat euch. Ciao.